Oder hat jemand was dagegen? Ich hätte das, Aber müssen. Müssen. Nein, das, das ist offizielle Zunge im Video. <lacht> erst <Jetzt lacht> wird er ist wieder gefilmt und dann wird er gefragt, ob er gefilmt werden darf. Laut Tagesordnung, die euch allen zugegangen ist, ist erst die Einladung nicht dann die Zustimmung. Das war zuerst, Hände so. Also, ich würde dann sagen, Herzlich Willkommen in Linnich äh, zu unserer kleinen, süßen AV im trauten Rahmen. Äh, äh, ich, ich danke den äh, Auswärtigen Geraten, die uns dabei unterstützen, vor allem Sven und Matthias, die sich bereit erklärt haben, auch noch am Hochheiligen Sonntag zu arbeiten, bei diesem schönen Wetter. Tja, und wird dann fragen, wer wäre denn bereit, den Wahl- und Versammlungsleiter zu machen? Haben wir dafür einen Kandidaten oder mehrere? Gibt es keinen? Den müssen wir wählen. Ach so. Ja, möchte dafür jemand ich zur Verfügung schaue stehen? Schau, gerade mal, ob ich die entsprechenden Unterlagen dabei habe. Unterschreiben muss die Person nicht. Sie muss nur jetzt sagen, sie möchte es tun, sonst ist die Veranstaltung gleich beendet, weil wir haben den Versammlungsleiter. Also, ich hatte mich als Wahlleiter zur Verfügung gestellt und wenn das in Personalunion mit dem... Versammlungsleiter äh, passieren muss oder soll, dann werde ich auch diese Bürde auf mich nehmen. Okay, also dann möchte ich äh, fragen, äh, ob es da berechtigte Einwände gegen gibt, dass es der Jürgen macht. Ja, und wird dann die Wahlberechtigten um Handzeichen bitten, ob sie dann äh, zustimmen oder nicht. Das ist auch der Fall. Ich möchte dann noch feststellen, dass wir Drei akkreditierte Wahlberechtigte Piraten da zurzeit und Übergeber an unseren Versammlungsleiter. Ja, ich begrüße alle Anwesenden, speziell auch die Wahlberechtigten Piraten hier und würde als erstes mal fragen: Ist jemand mit der Zulassung von Presse, Funk, Fernseh und Aufzeichnung nicht einverstanden? So möge er jetzt sein Wort erheben. Das ist nicht der Fall, so wie ich sehe. Also können wir auch weiterhin den Stream durchführen und äh, alle anderen Sachen auch. Dann wird als nächstes die Abstimmung über die Geschäfts- und Wahlordnung durchgeführt. Wenn ich die Tagesordnung richtig verstehe, sollten wir aber die Wahl des Protokollruiden noch vornehmen, bevor wir da weitergehen in der Tagesordnung. Wir hatten, glaube ich, als Protokolldorinen eine freiwillige Meldung durch den Sven erhalten. Ist jemand gegen den Sven als Protokollin? Das ist nicht der Fall. Frage, müssen Abstimmungen nicht so geführt werden, dass man zustimmen muss? Nee. Für in der der Pro Protokoll glaube ich sowieso nicht. dass er so eine Proforma Sache. Protokoll könnte auch bestimmt werden durch den ja, allgemein. Ich weiß die ja. zweite Abstimmung, er gestellt hat, ob jemand gegen etwas ist. Ja, die zwei geht es. Bei allen anderen wäre ich okay. vorsichtig. Gut. Wenn das im dann Kreisrat so funktioniert, dann funktioniert das sicherlich hier auch. Es steht nur irgendwo, ja, ja. dass die Abstimmung so gestellt werden. Ja. ja, die nächsten Abstimmungen werden dann auch genau andersrum. Ja, ja. Na? Also, lieber Sven, würdest du das Protokoll weiterhin führen? Jo. Dann bitte ich, dies zu tun. Dann kommen wir zur Nächsten und zwar zur Abstimmung über die Geschäftsordnung, die wir uns hier für diese Wahl geben. Hat denn jeder der wahlberechtigten Piraten sie wirklich gelesen? Ich habe sich vor der Dürende erfahrung überflogen, dass er die, die gleichlautende ist. Ich will hoffen, dass uns da keiner eingelegt Ei hat und die kurzfristig geändert hat. <lacht> also Was laut, ja schon mal vorkam. Laut, laut des Orga-Piraten ist sie nach wie vor gleichlautend. Er hat sie als letztes genau gelesen. Gut, ich habe sie hier in schriftlicher Form vorliegen von heute Mittag. Sollte es irgendwelche Unregelmäßigkeiten geben, möge sich der der sie entdeckt, sofort melden. Wir bitten jetzt um ein Handzeichen. Wer stimmt dieser Geschäftsordnung zu? Drei Ja-Stimmen. Enthaltung darf es da nicht geben, weil wir nicht mehr als drei haben. Können wir auf das Gegenbeispiel verzichten? Einstimmig angenommen. Dann kommt es zur Wahl der Wahlordnung, die hoffentlich auch jeder gelesen hat. Äh. Ich habe das Wiki nicht gelesen. Gibt es da noch die Wahl zwischen einer Wahlordnung 1 und einer Wahlordnung 2, so wie es in war? Hat das weggelassen? Auf, auf der Wiki-Seite ist nur die eine Wahlordnung, die ich hier in ausgedruckter Form vorliegen habe. Das ist die, die wir haben. Ja, also die Wahlordnung, wonach nachher eine Liste gewählt wird. Sie bedarf eine sicherlich einer Überarbeitung für die Zukunft. Das aber nur als private Anmerkung. Jetzt bitte ich um Handzeichen, wer diese Wahlordnung für die heutige Wahl zustimmt. Das sind drei Ja-Stimmen, somit ist die Wahlordnung für den heutigen Tag einstimmig angenommen. So, dann schauen wir mal, wie das weitergeht. In unserer Tagesordnung haben wir dann als nächsten Punkt. Vorstellung der Kandidaten und die Wahl der Direktkandidaten. Ich gehe mal davon aus, die Kandidaten für die Wahl des Direktkandidaten sind in der Vorstellung der Kandidaten gemeint. Ja, ich hätte mal so einen kleinen Einwand, wie viele Leute haben wir denn, die jetzt zur Verfügung stehen als Direktkandidaten? Ich bringe drei mit, also ich und noch zwei andere. Ja. Ich kann die auch aufbieten. Das sind wir als 6. Weiter stehst du zur Verfügung. Ja. Sieben, mhm. Vortrag, Ops, ja. 8. sind wir bei 50 Prozent. Das ist gerade mal die Hälfte. Ja, ja. Ich wir mal mit Die Hälfte. Ja. ja. Gut. Äh, da sie in mehr alphabetischer mehr. Reihenfolge erfolgen soll, Müsste ich jetzt in irgendeiner Form zugänglich bekommen, wer mit welchem Namen beschlagen als Direktkandidat zur Verfügung steht? Kandidatenliste ja, wir müsste Kandidatenliste ja. eröffnen, die muss dann geführt werden und äh, die alphabetische Reihenfolge betrifft so die meisten Wahlbezirke. Und äh, wenn kein Einwand besteht, werden wir ja pro Wahlbezirk nur einen Kandidaten haben. Dann machen wir eine Vorstellung nach Wahlbezirk Gut. Gut. Wer hat denn die Liste der Wahlbezirke, die in die Frage kommt, die, die Liste auf jeden Fall besetzt werden sollen? Also ich hätte eine Liste der Wahlbezirke, aber äh, hat sich jemand da genaue Gedanken zu gemacht? Ich denke mal, die meisten. Direkt. Welche sich lohnen und welche nicht. Ähm. Ja, ich habe mal äh, so als, als äh, Orientierung, habe ich mir jetzt die Bundestagswahl rausgenommen mhm. und habe da mal geguckt, wo wir halt die meisten Stimmen geholt haben. Also jetzt wo Stimme nicht prozentual, weil das Prozentuale sagte ja nicht viel aus. Da habe ich so eine kleine Reihenfolge so als Orientierungspunkt für uns gemacht. Aber wenn es noch andere Vorschläge gibt, weil die Bundestagswahl ist für eine Kommunalwahl, glaube ich, auch nicht so aussagekräftig, während die für 2009. Da standen wir nicht drauf, deswegen gab es da für mich keinen anderen Vergleich. Ja, ja. Welche, welche Anhaltspunkt hast du? Also ich habe ja geguckt, wo wir die meisten Stimmen geholt haben. Also wenn ich 1, haben wir 27 geholt, wenn ich 2, 24. Der nächste wäre Jonas Weiler gewesen mit 15, anschließend Tetz mit 14. Die Briefwahlen habe ich rausgelassen, da waren wir auch relativ erfolgreich. Rudolf hatten wir 13 Stimmen. Und wo waren wir noch recht erfolgreich? In e, dann haben wir auch noch ein Stück geholt. Und zehn dann halt in, in Knoffern. Ja, die Sache ist halt, hier, äh, wir haben jetzt A, ein bisschen anderen Zustand der Wahlbezirke. Mhm. Und B, Ruhrdorf schneidet bei der Kommunalwahl unheimlich schwarz ab. Und wir haben natürlich äh, mit Gere und Zweiler jetzt einen, einen ähnlich gelagerten Konkurrenten. Richtig, deswegen würde ich die Rönsweiler auch eher rausnehmen, aber auf jeden Fall würde ich dann die beiden weniger besetzen. Ein beides gut. Richtig. Äh, weil wir haben jetzt für Links Innenstadt fünf Bezirke. Ich würde gerne den nehmen, in dem ich auch wohne. Würde, aber ich bin da jetzt nicht so drauf festgelegt, weil ich da ja. Leute kenne. Ja, ist ja ein Ordnung. Ich bin, bin gerade am Gucken. Da wäre demnach der Wahlbezirk Linich 3 sein. Linich ähm. 3 mit Aachener Straße, Altermarkt, Altwink am Aachener Straße. Genau, ja. ja, Kirchstraße ist auch drunter. Und natürlich äh, unserem kleinen Sorgenkind, äh, dem Gebiet, was dann wohl demnächst auch von den Russen beansprucht wird, in der Krim. In der Krim. <lacht> dann lasse ich mich da besser nicht sehen. In der Krim. Noch mehr zu wenig. Ja, aber da sollte man dann demnächst sehr gut aufpassen drauf. Der Wenn da plötzlich Personenkontrollen stattfinden, bis wissen wir, was los ist. Wir könnten ja dann eine Aktion abziehen, weil gerne maskiert auftreten Hätten wir ein nettes Politikum. Wir holen die Krim zurück. Die raten, holen die Krim zurück. Ja, so in die Richtung. Hast du dir schon gesagt, wir machen, welchen du antreten möchtest oder würdest? Ja, also ich bin da ziemlich offen. Ich tippe mal drauf. Vor der Haustür wird, wird der Lothar gerne kandidieren. Macht doch Sinn, ja. Da wir ja auf einer Straße ja, wohnen, weiche ich dann aus. Ja. Das ist also dann das kleine Büchchen. Also der Wahlbezirk, die nicht eins wäre, am Mühlenteich, Ewartsweg, mhm. Hubertostraße, also unten das ganze Viertel quasi, Ewart plus Rualé. Plus mhm. Das ist der Wahlbezirk 1. Der Wahlbezirk 2, das wäre dann über der Brücke rüber, so. der ganze Bereich aber auch im Kräbmittel das ist so gesehen Wendenweg, also alles bis zum äh, bis zum Schul mhm. okay. so, Welche Wahlwitzel habt ihr jetzt für den 1? Ja, wir sind erst mal am so Durchgehen 1 ja, ja. also soll gesetzt werden? Ja, 1 soll gesetzt werden 3 soll gesetzt werden 3 ja, mit zwei bin ich mir nicht ganz sicher. Also meine Kandidaten, die möchten beide nicht den Bericht annehmen. <lacht> ich hätte auch noch zwei. Ja, ja, das das ist, ähm Gibt es genug Bezirke außerhalb von Linich? Ja, wir ja, haben 16 Stück. Das ja, das ja fünf gut. davon bin ich selber. Ich glaube, den Tetz. Glaube, den Tetz. Tetz, hat Tetz können wir für weiter ja. reservieren, also das wir so der Tetz, Tetz hat einen. Genau, ja, so genau. Ich bin noch am überlegen, welcher Wahlbezirk vier oder fünf Willen ich mehr bringt. Das ist die Frage. Mhm. Weil Bezirk 4 ist äh, am Alumnate, das ist oben, wo der Römerhof. Äh, ja, ja, das ist, ist so gesehen die Seite, wo zum Friedhof hin. Ja, da. Allerdings, da geht es runter, Heiligkeitsgasse, ja. da sind wir ja wieder in der ja. Innenstadt. Aber auf der anderen Seite auch die Wälzerstraße, den Anfang davon, wieder Buschstraße, also das um die das Rathaus. Das und halt eben unten bis zur Eisbühne würde ich sagen. Pastoratskasse und das alles. Ja. Und das eigentliche Römerviertel ist dann Waldbezirk äh, 5, mit Römerhof, Ohnenfeld. Was wusste nicht, das Hier steht am Ohnenfeld. Ernst-Moritz-Ahnplatz, Gerhard Hoffmann-Straße, Heilstadt, B, Köln, ja. ja, obere Teil der Belzerstraße, Schiller, Römering, Höhlstraße, okay, cool. das ist das eigentliche Römer vor Dichter und Römer. Das ist die Frage. Noch, was da? sinnvoller, vier oder fünf zu besetzen? Ich, ich habe überhaupt keinen Anhaltspunkt. zu. Ich kann jetzt nicht sagen, wo, also vom rein Gefühl äh. her für mich eher so das Gebiet unseres Rathaus referieren, äh, aber ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob Schillerstraße da hinten liegt Gegend oder das so unsere Tierität wäre. Ja, und dann hätten wir ja noch TETS. Ja, Tetz haben wir ja. Da haben wir auch zwei Bezirke. Wolf ja, wollte da, wo du wohl Welche so Straße wohnst äh, du denn? Auf der Nach. Ist das äh, ja. auf der Nachricht äh, ist der Wahlbezirk zwölf? Zwölf, das ist äh, Kindergarten. Ja, da ist, das ist äh, das Fahrhaus, ich. Der, auf der Lache, da ist Alte Burgstraße, der, der obere Teil der Lambertostraße. Der, der dürfte eigentlich viel dieses Neubaugebiet sein. Ja, auch Kauf, schon, genau, so ja, ja, am Weidenfeld, Barbara Straße, Properfeld, das, mhm. das ist der zweite Bezirk. Okay, den möchtest du antreten? Dann kannst du den Wahlbezirk früh auch und hier. Ja, geht okay. schon. Den hast du, okay. Ja, ich würde sagen, wir sollten den Koffern antreten, oder? Ja, Koffern und äh, ich hatte eventuell Hotdogs noch auf der Pfanne. Ja, sage ich auch so. Aber Koffern würde ich auch auf jeden Fall. Also, das war wir bisher ja. relativ erfolgreich. Immer auch bei der letzten Bundestagswahl hatten wir zehn Stimmen. Das ist ja also nur ein ja. Bezirk. Koffern und Rottdorf ist Wahlbezirk 10. Ist es ein Bezirk? Ist das ein ja. Bezirk, ja. ja das ist noch besser. Dann habe ich 10 notiert. Okay. Jetzt haben wir insgesamt vier Wahlbezirke schon 2 bis 2 besetzt. Beziehungsweise wir noch zur Besetzung okay. aus also, Erkoren. Ist das ist dann noch ein Pirat. Ja, ja, da ist noch einer. Ja, wo <lacht> der ist, wie heißt der? Den Namen darf ich nicht sagen. er wohnt im gleichen Bezirk wie du. Naja. Ah, den kann man nicht aktivieren. Ich war gestern da, er wollte heute kommen, ich sehe ihn bislang nicht. Er ist also informiert, dass wir hier ich über kann seine Zukunft abstimmen. Ich meine, von sehen kenne ich ihn doch sicher nicht. Möglicherweise. Kann sein, ja. Mehr als dass er da doch schon mal im Rollstuhl fährt, darf ich nicht sagen. Er ist aber mobiler geschafft. Dietmar, wir waren in Edern relativ erfolgreich noch mit 17 Schritten? Ja. Ich bin gerade am Gucken, nicht, welcher Bezirk Edern ist. Edern, Edern und von Gerö und Zweiler die Landstraße. Das ist die Hauptstraße. Ja, aber eins bis Ende, ungerade Seite. Achso, dann ist das die Seite, auf der das Autohaus liegt. Ja. Die trennen Edern, ja, ja. die trennen Gere und Zweiler durch entlang der B-57. Mhm. Und das Stück gehört dann quasi zu, also da zu Welsen? Das gehört zu Edern eh dazu. gehört zu Edern war ich auch. Und der Rest von Gerhard und Zweiler ist dann... Äh ja. Welchen Wahlbezirk darf ich notieren? Der Wahlbezirk 7. Das ist aber lustig, wenn wir im Stück von Gerhard und Zweiler die Piraten antreten <lacht> und den Rest nicht. Ja, Ist nun mal so. Ja, was machen wir? Treten wir den Rest von TETZ auf an, damit TETZ voll ist. Äh, ja, sonst fühlen die sich ungerecht behandelt. Ne? Äh, ja, aber also relativ gut abgeschnitten in TETZ. Ne? Ja, also TETZ war auch bei der Bundestagswahl ganz komisch. Die haben von links bis rechts alles gewählt. Ergebnisse haben. Ich warte mal, von links bis links Partei, warte mal... Ja, 28 stimmt für die Linke. Okay. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass die Linke bei der Kommunalwahl wahrscheinlich nicht antritt, weil die Internetseite ist immer noch nicht äh, ja. ja, könnte ja. man eine Chance haben. Okay, Dann, dann tragen wir jetzt 1 auch ein. Ja? Wie viel haben wir dann? Das ist die 11, ne? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist wahrscheinlich das ist eins, Haben wir immer noch 2 über. Ja. Ähm... Ja. Zwei außerhäusige Hände, was gesagt haben. Körnzig hatten wir 13. Wie ist das mit Körnzig? Stimmt keiner. Ich bin gerade am Gucken, wie Körnzig aufgeteilt Das Körnzig sind zwei Bezirke. Das ist die Frage, welche? Noch nicht beide. Okay. Ja, das ist die Frage. Treten wir halt in Linden in den Bezirk mehr an? Wir haben bisher nur zwei feste Linicherbezirke Bezirke Ja, die anderen wollen ja alle außerhalb. Äh, ja, ich wir, bin wir da noch frei. Die weißt du noch frei? Ah, ja. Also, der könnte theoretisch noch ein oder Dann könnten wir ja. Ein halben Körnzig. Äh, ja. Entweder Körnzig, ja, ich weiß nicht, Bosna. Herr das Bosna ist die Frage mit der Wind... Ja, aber jetzt mit der Windkraftnummer. Ja. ja, stimmt ist betroffen. Also, ich würde ja vor der Wahl gerne noch so, so Flyer haben, die ich einwerfen kann. Ja. Dann würde ich gerne auch die Sachen mit der Windkraft ansprechen und das wäre quasi Ketz und Boster, was davon betroffen wäre. Dann würde ich auf für noch stimmen. Ja, dann nehmen wir den Wahlbezirk 13. Ist das nur Bostla? Das, das ist nur Bostla. Bostla hat einen Bezirk. 13? Okay. 13. Ich nur ähm, so, ich ja, ich, ich, ich ja, ich bin gerade am Gucken. Nimm doch den, wo deine Onkel und Tanten wohnen. Der ist nicht der Fall. Habe ich nicht. Das ist die Nummer mit dem Gewerbegebiet, da sehe ich nicht großartige Chancen. Da hinten das finde ich auch nicht, ja. nicht so aufregend. Ja? Ich würde sagen, dann versuchen wir halt um das Rathaus rum. Das wäre der Wahlbezirk 4. Wenn noch jemand kommt, können wir den Rest okay. 1, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13. Und jetzt? Ja, dann müssen, wir, jetzt, ja, dann müssen wir der ganzen Sache jetzt noch Personen <lacht> zu loben. Okay, dann kann ich erstmal aus der Liste wieder rausgehen und mir. Den, äh, den virtuellen Stimmst zu den den ich schon habe. Ich war ja schließlich schon ein bisschen fleißig und habe ein bisschen Vorbereitungsarbeit getroffen, sodass ich nur noch löschen muss. Also du sagtest der Wahlbezirk 1. Das ist dann der Bezirk, in dem Lothar und meine Willigkeit wohnen. Lothar, wärst du dann weiter zu kandidieren? Ja. Das Problem, ne? wenn ich das dann durchkriege mit meinem Jagdhafen in der Ruhe, dann dürfte man mir irgendwie fordern. Da. <lacht> Aber war, war das war mit uns auch nicht erfolgen. Wir müssen auf sechs Jahre gewählt und die kann jetzt mal keiner raus. Ähm, zu der Frage noch, ähm, damit wir keine Falschschreibweisen haben. Lothar ist dein einziger Vorname. Da ist ein Screen. Wenn Sie nicht rein wollen, dann können Sie nicht rechnen. Ich wollte nicht stören. Ich kann immer wegdrehen. Sie hat gedacht, sie würde das stören. In dieser Geschichte ist Lothar vollkommen der L-O-C-H-A. Es gibt auch Lothar mit Doppel-D. So, dann haben wir als nächste ja, Wahlbezirk 3, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Wir denn da bereit anzutreten. Ja. <lacht> ist das jetzt der, wo Walter ist oder der andere? Ne, 3 ist der Bezirk äh, um deine Haustür Wo du rum? Achso, ich habe jetzt Tetz verstanden. Nee, okay. ne, nicht 12. Ja, gut, das bin ja ich dann. Ich würde ja bei Ja, ja, ich muss ja fragen. Ja. Nee, äh. Oder willst du das lieber machen in der Ruhe also Ich werde ja da eh keiner. Ja, ja, ich ich kenne da ja, auch nein, nicht so wahnsinnig ja. viel. Nicht? So, dann haben wir den Wahlbezirk 4. Da frage ich mich dann selber und ich werde da noch bereit. Da frage ich, ich den rein. <lacht> ja, ich frage ja, das ja frei. schon gerade hier. So, wen hast du denn als nächsten Bezirk auf deiner ja, Liste? Die Nummer 7. Die Nummer 7 hättest du dann? nur sieben. Das war dann äh, Elon mit Gerionweiler. Zweiler. Möchte da jemand aus deinem Umfeld, sonst hätte ich da jemanden. Mir äh, ist, ist im Prinzip egal, die wollten halt nur nicht nee, in den nicht. Also, da äh, gut deinen ruhig an. Weil, äh, meine Mutter wollte lieber ein <lacht> in diesen Bereich. ist okay, also, kann ich ja verstehen, dass man halt auch ja. nicht da anzunehmen ja, halt ah, ich glaube, Sie kennen da ein paar Leute von der aqua gekehrt. So, dann haben wir als nächstes welchen Bezirk? Der Bezirk Nummer 10. Der Bezirk Nummer 10. Das wäre dann der Bezirk Potter of Du jetzt von meine nehmen. Äh, Nico oder ja. Nico? Ja. Nico. Junge ist. Was Junges. Was Junges, ja. Sehr jung. Also Wahlbezirk C. Nico und dann das heißt denn TH, Th -E i normales S-E-N heißen. Nico nur mit C. Nico mit C, genau. Ja. War auch genauso richtig nicht Nikolaus ja, Nee, er heißt wirklich nur Nico. Nico. Damals noch so einen Fahrrad diskutiert weil er wollte daraus Nico ausmachen. Ich wollte meine Schwester nicht. Das sollte Nico werden. ist durchgesetzt. Okay. Welchen Wahlbezirk haben wir als nächstes? Das nummeriert sich jetzt durch, die Nummer 11. Die Nummer 11, das müsste dann ein, ein weiterer Tetzer sein, welchen Nico Noch keiner eines Anwesenden. Ja, das ist der andere Tetzer. Da schmeiße ich dann äh, Iris Tyson mal so rein, wenn es bei dir keine Lühe, oder bei euch keine Mühe gibt, Dann haben wir nämlich meine beiden schon quasi verraten. Okay. okay. So. Beim Bezirk 12 ja. sehe ich ein zustimmendes Nicken. Ja. Der Herr Walter. Walter. Ohne die Wen? Und ohne Vogelband. Aber der, der den Feuerlöscher nicht mit. Halt doch, der Wand reicht. Ja. Und dann hätten wir als nächstes den Bezirk 13, ja? Jawohl. Das wäre das dann ist der, auch der... Der letzte in der Liste? Der Burslara-Bezirk. Na okay, dann werfe ich dann da noch jemanden rein. Und dann sehen wir. So, jetzt könnten wir nur noch eins machen. Jetzt könnte man noch recht sein. Ich hätte ja noch nicht, der hier braucht. Hör mal, da habe ich auch dran gedacht. Ja, ist, der, ist, der, ist der nicht Amerikaner? Weiß ich nicht. Ich dachte, der wäre quasi Amerikaner. Ich weiß nicht, ja den deutschen Partner Der kann ja auf ihrer Seite, würde es ja auch gehen. Aber als Amerikaner, habe ich auch dran gedacht. Waren kostet er nichts. Ja, dann ja, wenn er da reinkommt, oder? Ja, ganz, der ganz spontan. Ja. Bist du bereit, als Friedenwetter zu agieren? Ja, also sagen wir es nicht, aber... Ich weiß ja nicht, ob ein Wirt dazu bereit ist. Ich bin ja in Popularität. Populärität. Ich würde hier im Ort antreten. Und, und er dann auch noch die, die Mehrzahl erreicht. Als also den Bezirk haben wir schnell wieder freigemacht. gemacht. Ich stelle dir das mal vor. Das haben wir den jetzt auch belegt? Ja, haben wir vor. Stimmt doch. Nico. Ja. Aber den, ich glaube, der wäre nicht so traurig, drum, wenn wir den... Nein, also ich glaube, du wirst Tage. das halt mal okay. vor. Okay der würde der Einzige sein, der direkt darf da ja, ja. Ich muss eigentlich die, die leer bleiben, gleich löschen. Ich glaube, auf den Wahlzettel dürfen die Bezirke draufstehen, die auch gewählt werden. Richtig. Ja. Aber ich würde das löschen. Erst nachdem wir endgültig die Kandidatenliste geschlossen haben. Ja. Ja. ja, noch sind wir ja dabei. Wir mussten dann fragen, ob da jemand bereit ist. Vorher <lacht> <und> Backup machen. Ich glaube. Ach, doch, das ja, das, das bestimmt ja. ja, dann muss die nicht muss. Ich habe 48 Tage vor der Wahl, also irgendwann am Anfang Aber muss und sie und da muss ich auch komplett betroffen sein. Also von den Leuten bist ja. Wir fragen uns, ob hier noch jemand bereit wäre, als nicht pirat für die Kompromiss-Kriminalität zu erscheinen. Das heißt noch mal mit. ich lasse noch den mit, ja bei den anderen ja, ja, ja ja ja ja ja ja ah, ja ja da. das heißt die die gibt ja ja ja ja wir machen wenn du aber nicht gewählt wirst, dann gehen die Stimmen, also die Leute, die sich angekreuzt haben, die gehen auf der Serien. Da stimmen wir nachher auch drüber, auf hier oben stehen, auf 1, 2, 3, 4, 5. Das ist verhältnismäßig ähnlich der Bundestagswahl, der so Zweitstimmen Nur dass hier keine Zweitstimme gibt, sondern dass Stimmen, die nicht einem Direktkandidaten zur Wahl verhelfen, ja, ruhen und dann den die nächsten Kandidaten. Da heißt dann sechs Jahre jetzt für all der Fallseite. Also, ja. die Sache hat sich schnell gegessen. Ja. Seine Einbürgerung ist noch in der Mache. Ja. Er ist wahrscheinlich ein US-Bürger, oder? Ja. Noch ist er nur US-Bürger, ja. Können wir da irgendwas machen, um ihn zu helfen? Ja. Ja. Beschleunigtes Verfahren. Da kriegen wir aber bis dahin nicht mehr auf die Reihe. Also würde ich sagen, ich, äh, ich, äh, ich übergebe dann. Das, das, das Suchen wieder da an den Herrn Wahl- und Versammlungsleiter und der muss dann überlegen, ob die Liste weiter aufgleitet oder nicht. Sind noch weitere Kandidaten, die sich auf die Kandidatenliste setzen möchten, anwesend würden Sie sich jetzt mit Ihrem Wort erheben? Ich habe so eine Anmerkung. Wir können ja über den Stream, vielleicht gucken wir uns ja hunderte von Leuten zu, den Appell rausziehen. Wir, wir können also im Prinzip können wir noch locker elf Stunden, nee länger, 23 Stunden. 23 Stunden können wir noch durch Streamen und aufrufen an die deutsche Bevölkerung. Du musst dein Funkgerät einschalten. Jeder, können wir da, ich sich melden. Also ich meine, ich habe das Ganze ja schon versucht, ein bisschen Publik zu machen, aber Presse steigt A nicht drauf ein, okay. B, äh, den Rest im Internet und so weiter lesen auch zu wenig Leute. Interessierte haben mich Argo über die paar armen Wichte, die hier sitzen nicht. Es aus. gäbe eine Möglichkeit, Dietmar. Wenn du jetzt ankündigst, dass du gleich vom Dach springst, wenn es nicht noch einen zusätzlichen Kandidaten gibt, ah, ah, ah, ah, dann rufen ah, ah, wir die Bildzeitung ja. oder die WDR an. Dann kommt der Florian mit seiner Tatütata ja vorbei. Verstehst <lacht> du das? Vielleicht finden wir noch einen, der aus Mitleid nicht kandidiert. Ah, nee, also, ich bin A, A habe ich zu viel Selbstwertgefühl und B, bin ich nicht sexy genug dafür. Wenn ich die Nummer androhen würde, dann hätte ich nur Angst, würden die nächsten vier Wochen gucken müssen. <lacht> Matthias, kannst du sehen, wie viele Leute ähm, uns äh, verfolgen? Äh, rein theoretisch ja, aber äh, HTTP ist wirklich extrem eingeschränkt. Also äh, ich, kann mal, ich kann ja da... Nö, war nur so eine aber Ich die kann Sie ja, nachher, ja. wenn wir fertig sind, kann ich mal versuchen, das aufzubauen. Ja, Das ist nicht so dramatisch. Das ich, so ich kann nicht bestätigen, ob das wir wirklich nach draußen ankommt, aber das Programm sagt, äh, das ist, dann. so stellen wir das Ganze noch mal nach einem anderen Tag. Nee, die Aufzeichnung läuft ja. Achso, mhm. die Kamerazeitung mhm. auch. Um, um. Spätestens, ja, wenn ich ja gut in der Zeit warten muss, dann hm. kann ich das dann schon Sollte noch ein wenig, ja, das Bedürfnis verspüren, in die Kandidatenliste aufgenommen zu werden, möge er sich melden. Ansonsten würde ich die Kandidatenliste gleich schließen. Wer sich meldet, kriegt wir. Also das wäre Besteckung, das ist entgegen den Wahlordnung nicht erlaubt. Okay, dann ziehe ich das zurück. Können die Leute sich auf Telefon nicht melden? Das das wir trinken. brauchen kein Telefon. Über Handy. Ja, ich meine, ich habe jetzt schon Wirt gefragt, ist einer bereit, meinen Mut rauszunehmen und zu fragen, wer will mich jetzt? Ich spreche aber den Leuten hier klingeln den vorne. Ich frage Ich gehe die Tür aufmachen und muss raus. Das ist noch keine 16, ne? Nein. <lacht> <lacht> ja. äh, das hilft uns auch nicht, weil. 18, äh, 18, weil. Ne, ich weiß nee, nicht, das war es. Also das war es. ja. <lacht> Null. Du musst aber zum Zeitpunkt der Wahl 18 sein, nicht zum Zeitpunkt der Aufstellung. Ne? Genau. Richtig. Okay, weil meine der Fall nämlich noch 17 ist, wird jetzt nächste Woche 18. Das geht in Ordnung. Ja. Ich habe nochmal mal nachgefragt, habe nicht, dass auch die ganze Mischung wird. Nö. Also, selbst wenn das gewesen wäre, dann hätten wir jetzt uns nur... Äh, vertragen müssen. Ich hätte einladen müssen auf uns äh, ah, äh, äh, ja. werden alle Unterlagen fertig gemacht. Hätten noch mal kurz neu abgestimmt über alles. Nein, ihn nur noch nachgewählt. So, ihn hätten wir nur noch nachwählen brauchen. Und, äh, das wäre schnell gegangen. Ja. Also selbst wenn ihr morgen noch einen über den Weg läuft, wir könnten noch äh, so eine Kurzschlussveranstaltung äh, veranstalten. Wir müssen uns nur zu dritt bei, bei Lothar treffen und äh, die Liste erweitert, aber, also, ja, aber dann, dann müssen wir uns dann doch. braucht da, aber den Wahlalter wieder. Dann müssen wir uns ja, so übertragen. Ja, die kriegen wir dazu geholt. Die kriegen wir schon da Ich darf dann eins nicht machen, ich darf nicht die Versammlung offiziell schließen am Schluss, sondern müsste sie vertragen. Ja, das glaube ich dann auch, wenn wir weitere Kandidaten. Ne? steht bestimmt in der Wahlordnung drin eh Also in, äh, so gerade ja, die machen eine zweite AV für ja. die meisten Liste. Die haben die haben heute eine zweite AV mit einer eigenen Nummer, die haben extra dazu eingeladen und wählen einfach die restlichen Leute. Das geht ja. Dann sieht unsere ja. Wahlordnung auch vor, sollte jetzt auf, an einem zweiten Tag auf die Reserveliste weitergewählt werden, so werden diese Leute nur hinten angehangen. Auch wenn ah, Sie eine höhere Punktzahl haben wie die anderen, würden sie trotzdem. Und es runterkommen. werden nur noch die freien Plätze belegt. Ja. Nicht die Aber schon die vergebenen Stand. Und also die die auch das so Vertragen das. Hat, hat hauptsächlich den Vorteil, dass du nur einen Niederschrift hast. Richtig. Dann haben sie zwei. Du zwei sind, du zweimal den ganzen ja, dann müssten wir den Sven auch nochmal wieder als Protokoll <kühlt> anwerben. Ja, könnte doch weiterhin jemand an das Protokoll schreiben. Das ein zweites Protokoll geht, nach dem nach dem Duktus des Ersten. So, ich würde sagen, da bisher keine weitere Wortmeldung von irgendwelchen potenziellen Kandidaten erfolgt sind, schließen wir die Kandidatenliste. Für den Moment bitte dich noch die Punkte, die hier fehlen, kurz nur die, die Vorname. Ja, kannst du ich kann es jetzt gleich abschreiben? Dann muss der Versammlungsleiter die Versammlung Ich unterbreche die Versammlung für die nächsten... Zehn Minuten und erlaube denen, die es süchtig sind, danach eine Zigarette zu nehmen. Eine zu nehmen, eine zu nehmen. Wir sollen dran riechen. Die und gib sie mir wieder. ...kandidaten, die zu wählen sind und wir eröffnen die Verhandlung erneut. Halt, wir sind eine Versammlung. Wir also, verhandeln über das Geschick der Zukunft. So, dann bitte ich den Herrn Wallert, die Stimmen zu kontrollieren, ob jetzt wirklich alle Stimmen unter, äh, das muss trinken sein. Ja, wir haben noch mal, ich bekommen noch ein, ein großes ja. alkoholfreies Weizen. Ja. Sonst irgendwas? Ein Zweckel äh, Großes Laut. Sehen, die anderen sind zerstört. Die, die cool auf. Cool. Der eine Zettel ist ja sowieso für dich ohne die Kästchen. Der ist ja zum Ausdrucken da. Der hat, der, hat, der hat ja schließlich auch gewisse Unterschiede, wie da steht: wogen und nicht werden. Das ist nach der ganzen Sache. Und hat auch keine Kästchen. Ja. Und die Kandidaten da und so das ist ein Ich stelle jetzt noch keine Fehler fest. Okay. Dann kannst du auch den Weitere. Wahlgang eröffnen. Aber Hast du denn den Wappen Nee, ja, ja, erstmal müssen wir noch äh, den Leuten die Möglichkeit geben, sich vorzustellen. Ja, Das kannst du auch machen. Ja, nee, das ist Wenn vorgesehen. Das ist, ja. Also, ja, kannst du ja noch machen. Ich frage erstmal die zukünftigen Kandidaten, ob sie sich vorstellen wollen. Kann das Wahlergebnis verbessern? Kann, muss aber Gut, ihr das für die, wenn das Holz noch sehen oder so, fände ich das vielleicht da ja. einfach so verkehrt. Ja, also dann fahren Ihre Leute rein folglich, die sind draufstehen. Ja, wir haben für äh, den Wahlbezirk was? Nummer 1 einen Wahlvorschlag von Lothar noch. Wünschen Sie sich vorzustellen? Ja, ich bin Lohntag Rittenhofen, wohnen in der Ruhrallin also Nummer 3. Wie gewohnt bist du da sogar? Ich wohne da. Ach du wohnst dann ich ich Ruhr, bin hört. ich in Badenberg. Mhm. Ich bin der einzige aktive Funkamateur von Lindig und kann die leben. Hatten Sie genügend Zeit, sich vorzustellen? Ich denke, es hat gereicht. Hätte mich immer so förmlich. Das ist bei mir so im Blut, weil ich nicht nee. in der Fachhochschule bin, als Student. Tut sich grundsätzlich jeden, auch die Professor. Und hier sogar Und die so sehen denn in mir immer einen Gleichgestellten. Das ja. ist dann immer lustig. So, wir hätten dann den zweiten. Ja. Sollen, sollen wir die befragen? Ich muss ja? ja? Möchte denn jemand Fragen stellen ja. an die Kandidaten? Kann ja. sich jeder daran beteiligen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Ich hätte eine Frage. Ja, dann fragen Sie. Müsst du auch auf den Geh-Fund Kandidaten punkten? Ich habe da keine Gründe für. Und das vorhandene für und darf ich das nicht verwenden? Okay. Bestehen Sie auch eine Eintragung im Protokoll? Nein, das war eher wohl privat gefragt. Ne? Ja, wieso? So, wir hätten dann jetzt den Wahlbezirk Nummer 3. In dem haben wir den Wahlvorschlag des Herrn Sacher zu Möchten Sie sich vorstellen? Ich würde mich gerne vorstellen. Ja, mein Name ist Sascha Ziefer, ich wohne in Linnig. Ich möchte sehr gerne in den Stadtrat und äh, bitte um äh, möglichst viele Stimmen dazu. Vielen Dank. Gibt es Fragen an den Kandidaten? Bitte schön. Wie stellst du dir deine Mitwirkungsmöglichkeit im Strafraum vor? Es kommt natürlich erstmal darauf an, wie viele Leute reinkommen. Also es besteht ja die Möglichkeit, dass ich erstmal alleine reinkäme oder mit zwei Mann. Als Fraktion könnte man wahrscheinlich ein bisschen mehr machen. Wenn man alleine ist, könnte man vielleicht mit ein bisschen Glück das Zünglein an der Waage sein, weil die Mehrheitsverhältnisse ja nicht immer unbedingt eindeutig sind bei uns, nämlich. Und ähm, das ist so die Sache, die ich mir so ein bisschen vorstelle. Ich werde vielleicht auch versuchen, so inhaltlich etwas, die anderen vielleicht zu überzeugen von unseren Sachen, was zum Beispiel auch so Sachen wie Geschäftsordnung angeht, dass man vielleicht auch da so wie Meinungsbilder einführt und solche Sachen, dass man vielleicht ein bisschen auch manche Entscheidungen transparenter macht. Das stelle ich mir so vor. Weitere Fragen? Nee, nee. Gut. Gut. Gut, gut, gut, gut, gut. Ach, Sie gut. dürfen ruhig. Sie können sich ja Ja. Bild ist ich, gerade beiseite gedreht. Cola ist hier. Cola hinter dir. Ich möchte bereichern hier. <lacht> Necklein Stau. Hier. Und zwar Alkohol und Weibo. Kommt hier was, ja? ja? Als nächstes. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön. So, Herr Sascha Sascha, hatten Sie ausreichend Zeit? Ich hatte ausreichend Zeit. Super. Als nächstes hätte ich den Wahlrezept Nummer 4, den Herrn Dietmar String. Ja. Möchten Sie sich gerne vorstellen? Ja, ich werde mich da mal kurz vorstellen. Für alle, die mich hier vielleicht kennen und für die, die mich inzwischen nicht unbedingt kennen. Also mein Name ist Dietmar Schwintz. Ich wohne auch in Linnig, direkt an der Ruhr. Gar nicht weit von dort weg. Und äh, ja, seitdem ich in nämlich wohne, interessiere ich mich für die Wiener Kommunalpolitik. Es sind inzwischen schließlich auch schon 24 Jahre. Äh, ich habe einfach gemerkt, mit der Stadt geht es äh, trotz der Bemühungen, die ich den, den örtlichen Kommunalpolitikern absprechen möchte. Leider wird es wie in vielen anderen Kommunen stetig bergab. Es ist keine Entwicklung mehr da. Das liegt zwar nicht nur an den örtlichen Gegebenheiten, es sind auch die Außenfaktoren, die ziemlich von Vorteil sind. Aber dennoch sehe ich die Möglichkeiten, zumindest ein Kleinen einiges besser zu gestalten, Gelder vor allem sinnvoller einzusetzen. Und es wäre nicht schlecht, wenn wir uns da ein bisschen einbringen können, was halt eben von außerhalb des Stadtrates in so einer Gibt es noch Fragen von den Anwesenden? Es können übrigens auch über den Stream-Fragen gestellt werden, wenn man sich telefonisch oder per Twitter an uns wendet. Ja, wenn Twitter funktionieren ja, wenn Twitter würde. würde ja, wenn es funktionieren würde. Es ich kann gerne deine Telefonnummer ins Twitter. <lacht> Lieber Dietmar, der du ja auch Spitzenkandidat der Kreistagswahl bist, wie stellst du dir die gemeinsame Arbeit vor, wenn du tatsächlich in den Stadtrat kommst und in den Kreisrat, was würdest du priorisieren? Ja, zum einen äh, wäre ich bestimmt nicht der Einzige. Das haben die anderen Parteien auch, äh, dass es Kandidaten gibt, bzw. Dann geht. Halt die in beiden Gremien vertreten sind, ist bestimmt auf kommunaler Ebene auch mit einer Menge Synergien behaftet. Die Termine sind sowieso entflechtet, liegen nicht am gleichen Tag und man könnte dann bestimmt einiges kombinieren und manches aus der Kommune direkt in den Kreis tragen. Was natürlich auch geht, wenn es unterschiedliche Personen sind, da uns ja doch räumlich sehr nahe sind, abschrecken können, etc und dann Führung äh, einfach äh, vom einen zum anderen überträgt. Also es geht in jeder Hinsicht, äh, dass man sich da anspricht und äh, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man halt eben verstärkt die Anliegen der Kommunen auch in die Kreisarbeiten kann. Und wie stehst du zu der Möglichkeit, kundige Bürger einzusetzen als Vertreter unserer Interessen? Ja. Auch das, sobald wir einen Fraktionsstatus irgendwo haben, ist natürlich eine Möglichkeit. Nur war wir davor, das Feld des zu verteilen, bevor man ihn erlegt hat. Da kann man dann drüber nachdenken. Okay, sonst noch Fragen? Ah, ja, dann frage ich immer den Kandidaten: Haben Sie genug Zeit gehabt, sich vorzustellen? Ja, aber sicher doch. Gut, dann käme der Wahlbezirk Nummer 7. Maria. Gibt es jemanden, der die Dame vorstellen möchte? Ja, okay, anhand des Namens werde ich das mal übernehmen. Also, Maria Schwind ist geboren äh, 1944. Sie ist meine Mutter. Äh, sie ist äh, die Person, die äh, ja, mein politisches Interesse in vielerlei Hinsicht geweckt hat, äh, weil sie. A, selber immer schon für Politik interessiert hat, aber auch nicht äh, mehr die Möglichkeit gegeben hat, äh, ja, zu diskutieren, was ein ganz wichtiger Punkt ist. Äh, daher ist sie auch selber immer eine Person gewesen äh, und wird es so auch weiterhin sein, die sich politisch einbringt und nicht einfach eine Meinung, äh, die irgendwo vorgegeben wird, übernimmt, sondern. Ich hatte das selber Denken nie verbieten lassen. Gibt es Fragen für den Kandidaten? Das ist scheinbar nicht der Fall. Dann gehen wir zum nächsten. Im Wahlbezirk Nummer 10, das ist der Herr Nico Theisen. Wünschen Sie, den Herrn Nico Theisen vorzustellen? Ich sage kurz etwas, ja, Nico Theisen ist mein Neffe. Er tritt für uns an, weil ich ihn gefragt habe, was für mich macht. und Das macht er. Das war es schon. Da kann ich nicht sagen. Gibt es Fragen zu diesem Kandidaten? Scheint mal nicht der Fall. Jetzt zum nächsten Wahlbezirk Nummer 11, die Iris Teisen. Sag ich auch was zu? Iris Theisen und ist eine Schwester, ist die Mutter von Nico Teisen und zieht uns auch an, weil ich sie auch gebeten habe. Gibt es Fragen an den Kandidaten oder Kandidatin? Scheint nicht der Fall zu sein. Jetzt kommen wir zum Wahlbezirk Nummer 12. Für den sich der Herr Walter Sperling als Kandidat zur Verfügung gestellt hat. Möchten Sie sich gerne vorstellen? Möchten Sie sich vorstellen, Herr Walter Ja, einmal kurz deine Eckdaten, damit wir wissen, ob du die Registraturperiode <lacht> gedenkst, zu Ende zu führen. Ja, ich bin Naturwissenschaftler. und habe gearbeitet, eigentlich. Kannst du ein bisschen lauter sprechen? Die Leute am Fernsehschirm, hören dich sonst nicht. Ach so. Du wirst nämlich die Welt übertragen. ich hätte eine kurze Frage. Ja, wie stellst du dir deine Möglichkeiten vor, solltest du in den Rat kommen? Ja, Einfluss zu nehmen. Und, äh, der also grundsätzlich Vernunft man soll die oft geht es dann leider Das ist mein Wunsch, den ich. In vielen Fällen geht das. Damit auch dieses Wort in dieser Sammlung gesprochen worden ist. ist ja, du sagst, ich das neulich. Der, der gesunde Mensch verstand das Wort von 1000 Schülern. Ein ja, ja. ja. Aber auf, Aber auf jeden, der jeden Fall. Fall. Das wird ja kaum genutzt ja. von, von Parteien. Mhm. Na, ja, da ist, äh, soziale Gerechtigkeit, ja. und so weiter und so fort. Niemand weiß, was das ist. Gibt es noch weitere Fragen an die Kandidaten? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zum nächsten, zum Wahlbezirk Nummer 13. Daniela Schwind. Möchten Sie die Kandidaten kurz vorstellen? Ja, wie der Name schon sagt, wieder mal liebe Verwandtschaft von mir. Ich mache es da mal wie Sascha. Ich habe Daniela Schwind, das ist die jüngste meiner Schwestern, gefragt, da sie halt wohl ihren Wohnsitz hat, ob sie vor uns antreten würde. Sie hat Ja gesagt. Hallo. Ja, Sie so Wunderbar. Gibt es Fragen an den Kandidaten oder für die Kandidatin? Keine? Dann schließe ich hiermit die Vorstellungsrunde der Direktkandidaten für die Wahl zum Stadtrat nennig. So, jetzt zeige ich die Wahlzettel aus an die Wahlberechtigten, akkreditierten Parteien. Ja, ähm, Kommst du alleine aus? Schaffst du ich alleine mit das der Trägerin nach Stimmzetteln auszuzählen? Ich brauche keinen Hast Ist die schon rausgekommen? Nein. Nein. Nein, die Socke war noch nicht da. Gut, ich habe das nur jetzt übernommen, das ist ich. Ja, Ja, ist Ach, kein Problem. Ich krieg's nachher zwei. Hm. Zwei Süppchen. So, hier bekommst ja, du zwei Wahlzettel. So. Ja, wo, wo wollen wir denn die geheime Wahl durchführen? Ja, sie ja, müssen sie irgendwo durchführen, sonst können wir sie einsetzen. Ja, aber es darf ja auch da ja kein ja. Antrag drauf. Und oh, vor allen Dingen auch nicht der Strieb. Ja, ja da, mein, das, das, das Ausführen der Wahlzettel. Die Wahlwoche werden Wahl, Wahl, Wahl. wir da hinsetzen. So, gedacht. hast du die Wahl ohne Leer könntest du bitte zeigen, was sie ja, leer ist? Die Wahlfolge ist leer. Es sind keine hübsch geahndeten, gereinigten Dörner, die sind jetzt verschlossen und der Beobachtung der Kamera anheimgestellt gestellt. Das ist ja so ah ja, das kommt die Zweifel haben sich ja selbst ausgeräumt, weil wir die nicht haben. Ich weiß, dass die drei Kandidaten hier, du, musst sagen, haben. So, ja gut, dann stelle ich auch die Frage, ob es Zweifel an der Wählbarkeit der zur Verfügung stehenden Kandidaten gibt. Ich sehe keinen Aufruhr. Puh. Kein Zweifel angemerkt. Okay, dann gibt es rein formale Fragen. Braucht jemand einen Google-Treiber? Noch eine formale Frage. Kreuzen du das nochmal? Pro in Kandidaten je, eins. In jeder Zeile jeweils ein. Steht vor. Wobei ich anmerken muss, wie es in der Wahlordnung steht: Kandidaten, die nicht mindestens zwei Ja-Stimmen bekommen, gelten als nicht gewählt. Wo wählen wir denn? Ja, das ist halt eben die Sache. Entweder da hinten äh, ja, Bartisch, ja. an dem Bartisch, da bist du ja ab von allem. Und Lothar. Lothar wählt Stop. an seinem einsamen sitzenden Tisch, Tisch alleine. Hier und den Tisch. Ja. Ja, Lothar ist außerhalb des Streams und äh, ich gucke ganz schnur in eure Richtung auf den Monitor. Okay, müssen wir denn jetzt äh, Kreuze machen? Ja, ja Sitz, so ja. äh, nein, nein, nein, nein, es muss nichts beachtet und werden. Wie ja. viel werden? Ja, zweimal gefaltet. Zweimal gefaltet? Auch? Ja. Okay. einwerfen, ich schaue zu. Ja, wir müssen ja, ja sehr formal Recht setzen. halten. Wir sind nur drei Kandidaten. das ist schon das Minimum. Wir wollen jetzt nicht, dass du uns noch verunfallst. <lacht> nicht vom Ankreuzen. <lacht> Nach dem Ankreuzen ist das völlig egal. Ja, sonst sagt dann noch der, der Wahlleiter... Auswertung unserer Niederschrift. Die Sache ist nicht ganz korrekt. Es war relativ hoher Personenverschweiß bei dieser Erfahrung. Ja. Das wäre fatal. Hier zum ja. Beispiel hast du mal ein Gruppe von Ich, hab gar vor, ich habe gar keine Eine Insel akquiriert ja. der aktiviert, also aktiviert von derselben Amateure zu hören. Ungarn nochmal Nein, oh, da sind die Ja, das, das ist der gemacht von dieser Insel. Auch. Ich die Karte umdrehen, die Nee, die stimmt, ja, da sind nur die Zeugen der Versammlung drin. aber als ja. Das gefeitete Stück gehört in diesen Schlitz. Ja. So. Ich gehe da mal ab, ganz äh, Du hast also falsch gefaltet. Ja, mal noch falsch ja, gefaltet. Ja, zweimal. zweimal. Übrigens die Hälfte. Du hast viermal. Aber es ist, oh, ist egal. Aber es ist neu. neufall. Ja. Nee, jetzt ist es drin. Da dürfen wir nichts mehr sonst drauf machen. Dann rüttel aber bitte gleich durch, damit man nicht mehr verziehen kann. Der Wege machen. Können <lacht> ja. kann jetzt schon die zwei miteinander verbrennen. Nein, nein, nein, dadurch so will Leute ich will die, die Wahl ungültig. Oh, oh, oh, oh, oh. <lacht> Gut, dass du abgehalten hast, ich gar nicht schrecklich. Sonst müssen wir wieder völlig von neu nachdenken. Ich dachte, wenn jetzt einen Krampf kriegt, dann. Lachtkrampf, Lacht <lacht> <lacht> Neben drei Stimmzettel waren dann auch äh, noch, noch fünf, äh, die am <lacht> ja, Wenn jemand Geldscheine einwerfen ja, möchte, dann hätte ich da nichts gegen, weil dafür wiederhole ich den Wahlwert. Ja, auf. und hast du denn noch einen auf den Stimmkarten? Kreuzchen gemacht. Auf den Stimmkarten habe ich überall Kreuze Kreuzchen gemacht. Nee, auf meinem nicht. Theoretisch, weil ich das ja im Kopf behalten kann. Das ist die Hände? Ja, bitte rein, ja. Das weiß ich. ich Dann so. bitte noch ja, ist ein Zeichen. hast du Nee, nee, nee, ich nehme dein Das doch nicht das ist doch ein Zeichen. Ihr habt ein ganz spezielles. Ach so, Jürgen, ein Dokument. Machen, bitte. Jürgen, einen einen Schreiber einen Schreiber. Dokumenten? Ja. ein Dokumenten. Für das war die erste Wahl. Du hast den Stimmzettel bekommen und ihn warst eingeworfen. Du hast bekommen und eingeworfen. Ja. Du hast den Stimmzettel bekommen und eingeworfen. Jawohl. Wenn das jetzt so schön ist. Hätte ja, dann hätten wir tatsächlich... Neu. die anderen wären nicht gebrauchen. Und die Vernichteten, also die zerrissenen Stimmzettel, hätten mit abgegeben werden müssen äh, zur Königkeitsverprüfung. Aber dann hätte man auch einfach als unnötige Wahl... Äh, nein, nein, nein. Alles das, was während der Wahl ausgeführt und nicht genutzt wird, muss trotzdem mit in den Briefumschlag zur Wahlleitung. So, die Wahl ist beendet. Alle... Stimmberechtigten haben Ihre Stimme abgegeben. Hiermit schreiten wir zur Auszählung. Ich habe noch einen Auswertungszettel dabei. Wenn du die Strichliste führst, auf dem Auswertungszettel. Ich werde diese drei entnommenen Zettel nehmen. Meine Strichliste ergreifen und das öffentlich. Also wir üben das hier wirklich mit der Demokratie, ne? so mit drei Stimmzetteln so, ja, ja ja. ja. ja. so. So. Ja, Ich habe hier nichts von minimal. Kannst du mal. Ja, die Kamera hinten. Ja, die guckt gerade hier nach unten, aber ich kann die mal So, dann beginne ich mit dem ersten Stimmzettel. Auf dem sind acht Ja-Kreuze und Ansonsten nichts weiter angekreuzt. Das bedeutet achtmal Zustimmung. Alle Stimmen sind eindeutig in der Mitte des Kästchens angekreuzt und somit ist diese gültig. Beim nächsten Wahlzettel sind acht Kreuze, acht Ja-Kreuze, eindeutig zu erkennen. Damit sind die Stimmen gültig. Der nächste Stimmzettel. Acht Kreuze. Acht Ja-Stimmen. Alle acht. im Kreuz. Kästchen durchgeführt und somit gültig. Das Wahlergebnis wird dann verkündet. Für den Wahlbezirk 1, den Lothar Brittner, entfallen drei Ja-Stimmen, 100% Zustimmung. Nehmen Sie die Wahl an. sind die Wahl an? Ja. Gut. Für den Wahlbezirk 3, Herr Sascha Zucker, drei Ja-Stimmen, 100% Zustimmung. Nehmen Sie die Wahl an? Ja, ich nehme an. Ich werde das tonmäßig bearbeiten, dass er so, das richtig so schaden wird aufeinander. Wir benötigen noch Klakteure. Das ist jetzt nicht angebracht, denn das ist Rassisten. Wahlbezirk 4, die verschwindet. Drei Ja-Stimmen, 100% Zustimmung. Nehmen Sie die Wahl an. Sie ist würden sich freuen, wenn Sie solche Wahl machen. Den Wahlbezirk Nummer 7 hat die Maria Spind besetzt. Drei Ja-Stimmen, 100% Zustimmung. Ich denke mal, können wir... IV, IV, ja. Die Zustimmung für die einholen. Ja, ja. Wahlbezirk Nummer 10, der Nico Theissen. Drei Ja-Stimmen, 100% Zustimmung. Ich sage auch IV... Wahlbezirk Nummer 11, die hier ist Reisen. Drei Ja-Stimmen, 100% Zustimmung. Die Frau Zustimmung. Für den Wahlbezirk Nummer 12 haben wir Walter Sperlenk. Bedauerlicherweise, lieber Walter. Nur drei Zustimmungen. Drei Ja-Stimmen. Nur 100%. Nehmen Sie die Wahl an. an. Ja. Also der einzige mit Na ja, <lacht> Nun, als Physiker ist er in der Lage, die 100% zu übersteigen. Ne? Nee, nee, ich habe aber okay. Immer. Die Effizienz ist über 100%. Ich habe mal 120% gesehen. Dann haben wir noch den Herrn, die äh, den, den Wahlbezirk Nummer 13, Daniela Schmidt. Ja, das ist meine Damen und Herren. Nein, entschuldige bitte. Ja. Also Iv13 Daniela Schwind drei Ja-Stimmen 100 Zustimmung. Ja. Iv13. Führt die Wahl. Somit ist der Wahlgang für die Wahl der Direktkandidaten Stadtrat Linnig, abgeschlossen. Würdest du bitte unten noch das Datum draufsetzen und deine Unterschrift? Das ist doch Heute ist der 9. Wir haben 15.21 Uhr. Das geht auch vielleicht noch. 9.03.2014 in wienisch 15.21 Uhr. Ach mhm. aber bei uns ist Widerstand, er hat sich selber wahrscheinlich nicht gewählt und Wahl nicht so, freiwillig. darf ich dir das zur Verfügung stellen zusammen mit dem Original ja, der kommt gar nicht da rein der Zettel kommt da rein stimmt ja so dann wäre es ganz sinnvoll wenn du hier vorne noch Linnig-Wahlgang 1 draufschreibt, so auf der Rückseite genau über die zugeschnittene Lasche. Schon, ne? Richtig. Auf ja. der Vorderseite wenig. AV hinschreiben, wenn du willst. Oder vielleicht noch die Direktkandidaten, das ist der ja. Direktkandidat. Der oh. weiß, ja. was ja. drin ist. Direkt ein. Datenwahl, Direkt, direkt, direkt, weiter, direkt rein, doch. Ja, ja. Rein, oh, es geht nur darum, was, was, ja. was drin ist. Ne? Ja, und in vollem Namen da einfach so unterschreiben. Man sieht, der ist nicht geöffnet. Ein Gesetzesscherix zu den Dokumenten. Jetzt würde ich nochmal eine 10-minütige Pause vorschlagen. Leute, die einen Toilettengang oder eine Zigarette benötigen. Hat jemand da was gehen? Was kommt danach? Wir haben noch eine Listen Wird jetzt pausiert? Wird pausiert? Wird pausiert, ne? Ja, okay. Ich versuche das gerne weiterführen. Ich erkläre wird die Pause für beendet. Und Wir kommen zur Vorstellung der Kandidatenliste für die Kandidaten zur Reserveliste. Ja, ja, ja, ja, ja, ja die Vorstellung ja, ja, ja. ist gut. Ja, ja, ja, also ja, so müssen wir eine Reserveliste anlegen, ja, Kandidatenfindung durchführen. Ja, ja, ja, ja, er kann sich vorstellen, dafür zu kandidieren. Richtig. Das ist ja die Vorstellung. Wer kann sich vorstellen, als Listenkandidat für die Reserveliste zu machen? Der hier, der würde so die Meldung haben. Wer wirft seinen Hut in den Regen? Ich. Ja, wo ich schon mal angefangen habe, mache ich schon mal. Ja, da mache ich bei Lothar ein Kreuz, beim Sascha ein Kreuz. Darf ich beim Dietmar auch ein Kreuz machen? Ja, du darfst auch ein Kreuz. Bei ja. Tiefmar machen wir ein Kreuz, wir haben beim Walter auch ein Kreuz machen, dann machen wir auch beim Walter ein Kreuz. Wir haben somit vier Kandidaten für die Reserveliste noch weitere Meldungen. Ja. Okay. Du hast, die, du hast die da aufgeschrieben. Also Schreib einfach mal wahllos die Zahlen 1 bis 4 dahinter. Ja. Wahllos? Wahllos, weil das der Rest entsteht. Ja, ich habe einen sehr guten Zufallsgenerator, bitte. Nee, die Zahlen sind ja schon. Nee, die, die, die wir losen wir ja noch. Ja, das muss aber jetzt. Ich, die, die, die ich schreibe hier auf die Zettel jetzt 1 bis 4 drauf. Ja. In der Reihenfolge ja. dürfen die, die Leute machen. drauf. Die haben nämlich die Nummern schon. Ja, sehr gut. <lacht> ah, sowas schnell. Nee, das, okay. ist, äh, das ist mein ungeheimlich logischer Verstand, der dafür gesorgt hat. Wahnsinn. Okay. Ich hätte jetzt die Zündfolge vom Vierzylinder genommen. Eins, 3, vier, zwei. Ich mal was hier ist. Ja. Genial. Ich bin nicht nur genial, ich habe so. Das ist das, was wir Funkgerät... Äh, Informationen übertragen können, ohne was zu sagen. Matthias, könntest du mal mit der Wahl ohne kommen? Ich werde dann mal als Wahl. Es ist ja jetzt keine, keine Wahl ja. in dem Sinne, sondern eine Auslösung. So. ja, die einfach aufmachen, wenn ich die sonst noch rein. Einmal durchkubbeln. So, okay. Ich halte fest und du ziehst und der Herr Wahlleiter protokolliert. Also der, der, der die bei dir, der an der obersten Stelle steht, kriegt jetzt diese Nummer, die da rauskommt. Also, der liebe Lothar darf als Erster. Ja, ja das die Eins. eine Der liebe Walter darf als Zweiter. Du siehst die aber interessant. Wenn <lacht> jetzt die 3 kommt, wird er bloß nicht. Der Herr Dietmar darf als Dritter. mal gespannt. Ich auch. Wer den kommt die ja jetzt auf die Ja. Jetzt haben wir die 3. Ja. ja, jetzt kommt die 3. Also heißt ja halt falsch gesagt, ich wäre der vierte und der der. Jetzt der die kommt Dreier. die 3. Ja, die 3 ist dann als dritter dran. Die 3 ist als dritter dran. Ja, ja. In der Reihenfolge. Dann müssen wir den die Dietmar korrigieren auf die vierte Stelle. Richtig. Und somit haben wir es geschafft, exakt die Nummern ja, ja. zu ziehen, die schon vorgegeben waren. <lacht> Also auf drei der Sascha. Auf drei der Sascha. Und genau so hatte ich sie vorher auch schon nummeriert. Das ist los, Herr Spaß. Ich bin nicht nur genial, ich bin auch ein Hellseher. Nur ne? warum? Das kann ja nun halt ja, auch passieren. ist ja. Ich weiß mir freundlich. Eins, drei, vier, das ist die Genau. Also, <lacht> weißt ja, und schmaler ja Tja, okay, dann darfst du jetzt wieder die Leute fragen, ob sie nochmal Bedarf haben, sich vorzustellen. Herr Lothar Brenner, wünschen Sie sich erneut vorzustellen? Ich könnte das von eben wiederholen, dann würde das mit der Vernunft noch hinten dran hängen, das hatte ich eben vergessen. Gut. Genügend Zeit, sich vorzustellen? Nee, hat jemand noch eine Frage an den Kandidaten? Haben Sie genügend Zeit, sich vorzustellen? Ja. Okay. Herr Sascha? Ja, ich möchte was sagen. Ähm, wie ich eben angekündigt habe, ich würde sehr gerne in den Stadtrat. Am liebsten wäre ich aber auf 1 auf der Liste und bitte um entsprechende Abstimmung. Danke. Ja, er hat den weiter übergangen. Wie eigentlich aus, wenn du machst? Ja, ja. Ich habe auch nicht aufgepasst. Ja, ja. Er gibt Schlimmeres. Er oh. hätte ja oh. auch aus dem Raum gewesen sein können. Walter, jetzt habe ich dich um eine Stelle nach hinten geschoben. Ja, Der Wichtigste ist ja, in Reihenfolge Sie gleich außer. auf dem Stimmzettel stehen. Ja? Hat jemand noch Fragen an den Walter? Ich habe eine Frage an den Wahlleiter: Ist die Kandidatenliste geschlossen oder ist sie offen? Ich habe gesagt, geschlossen. Ja, da, da, da, da, das zu ja, ja. ja schnell öffnen und schließen. Es ja, oh, ist, ist also so. nahtlos in einer Ist in Ordnung, es ging sich nur darum, dass ich dann eine Zeile lösen kann. Denn weitere Kandidaten waren nicht gemeldet und damit war sie ja geschlossen. Ja, das ist dann in Ordnung. So, dann käme als Dritter der Sascha, der hat es aber ja schon gemacht. Ich habe es schon gemacht, ja. Und auch ausreichend Zeit gehabt. Ich hatte ausreichend Wunderbar. Zeit gehabt. Ja. Wunderbar. Dann käme ich jetzt als Letzter und Vierter... Herr Dietmar, wünschen Sie sich vorzustellen? Nee, eigentlich nicht. Hat jemand Fragen an den Kandidaten? Das ist nicht der Fall. Dann ist hiermit die Vorstellungsrunde beendet und wir gehen zur Wahl. Ich muss noch einen Moment warten, bis die Wahlzettel ausgedruckt werden. Aber an die Karten denken wir jetzt direkt, glaube ich. Ja, ja. Hier geht es ja jetzt auch ernsthaft um Mathematik. Da müssen wir dann sehen, dass wir ein Gewalter-Intelligenz-Team bilden, das die Auswertung durchführt. Dafür hast du einen Wahlhelfer, den du so kannst. Ich kann einen temporären bestimmen, ja? Nee, kein temporärer. du bestimmst einen Wahlhelfer. Das darf aber keiner von den Kandidaten sein. Das ist richtig. Dann also, wenn es schwer ist, wenn die Mathematik kompliziert wird, ich kann ja auch. Dann stellst ich, du dich? Ich würde mich dann als, äh, als Wahlhelfer für die Auszählung zur Verfügung. Wunderbar. Dann bist du hiermit zum offiziellen Wahlhelfer hey. Ich glaube, du musst noch fragen, ob es irgendwie. Gibt es irgendwelche Vorwände, die die Arbeit des Wahlhelfers Matthias unmöglich machen würden? Herzlichen das Und dass wir zusammen Letzten Mal hat der Wahlleiter nochmal das Wahlverfahren erklärt, um diese Bewertungswahl funktioniert. Da besteht jetzt ein Problem. Du kennst das Wahlverfahren nicht. Doch. <lacht> aber deren Ausführung innerhalb der Wahlordnung <lacht> ist für mich missverständlich. Da bist du bist ja gar nicht in der Lage, die Wahl so auszuwerten. Ja. Das Matthias. ein Helfer. Du, bist ein ja. du musst, du musst <lacht> uns erklären wie es funktioniert. Ich weiß, was ihr machen dürft. Und wie die anschließend äh, ausgewertet werden. Herr Wahlleiter, ich habe eine Frage. Fragen Sie. Okay, was ist, wenn äh, mehrere Kandidaten die gleiche ja. Punktzahl erhalten? Dann geht es nach der Anzahl der. Enthaltung. So was ist, was denn, Enthaltung. Was ist die gleiche Anzahl der Enthaltungen? Was ist denn überhaupt eine Enthaltung? Eine Enthaltung ist entweder kein Kreuz oder eine Null. Nein. Steht hier Falsch. hier Falsch. Nein. Null ist Ablehnung. Nein ist eine Ablehnung. Es gibt nicht eine Idee, Enthaltung, äh, Enthaltung. Enthaltung ist kein Kreuz. kein Kreuz. Enthaltung ist kein Kreuz. Die Null ist, äh, ist äh, Ablehnung und alles, was 1, 2, 3, 4, 5 kommt, sind entsprechend gewichtet dann Zustimmung. Das ja. ist die gültige Stimme. Das hat schon funktioniert. Ja, kann also, das sein, dass die Pazkonten länger dauert. <lacht> die Anzahl der gültigen abgelehnten Stimmen zahlen werden ohne Enthaltung. Ja, das es lässt sich mit der Kerze mit müssen wir mal gucken, da müssen wir erst herausfinden, was da also, braucht und was ist. Zur Erklärung. Partei. Gültig sind nur alle die, wo auch wirklich ein Kreuzchen gemacht worden ist. Also eine Enthaltung wäre in dem Sinne auch quasi eine ungültige Stelle. Und es wird durch die Anzahl der für ihn abgegebenen Stimmen, werden also drei Stimmen gültig abgegeben, dann wird das Ergebnis, was du hast, ja, wenn da jetzt 3, 4, 5 angekreuzt wäre, dann hättest du rein theoretisch äh, ja, 12, 12 Punkte durch 2 geteilt. geteilt. Richtig. Sind aber halt nur 2 gültig und du kommst auf 12, dann stimmt was halt nicht. <lacht> dann gehe ich davon aus, dass nicht ja. mehr ja. so da können maximal, maximal 10 rauskommen und 10 wird halt nur durch 2 geteilt. Wenn eine Stimme 0 ist, wird auch durch ja. 2 geteilt. Ja, und wenn einer durch 3, 10 durch 3 hat, ist das besser, wie jemand, der 10 durch 2 hat? Und 11 durch 3 ist noch besser. 10 durch 3? 10 durch 2, 2 ist 5. Ja, mehr ja gültige. Ja, ja, mehr das ist ja der Dumme. Das, bei ich Gibt's Gibt's auf, um ich bin ich. da mehrfach am Liste, <lacht> <lacht> Die er ins Wiki gestellt hat. <lacht> Beim gleichen Durchschnittsverhältnis. Ja. Er war jetzt ein dummes Ergebnis, ein Endergebnis. Das ist der mit den wenigsten Enthaltungen. Ja. Bei drei Leuten ist das Risiko, dass das ja, da passiert. Den bei gleichen Durchschnittsverhältnissen gleich viele Enthaltungen. Ja. So entscheidet das los? Stimmt Durchschnittsverhältnis. muss zu Ende rechnen. Du hast in diesem Fall recht. Darum bei drei Leuten wird das kaum passieren. Ich weiß, dass es bei sieben Leuten auftreten kann. Wir hatten das kleine Problem. Deswegen, wir hatten dummerweise keine kann. Enthaltung, also mussten wir einen weiteren Wahlgang einlegen. Ja. Ja. <lacht> so. Zum Glück gesagt, es nur drei Stimmzettel brauchen, da können wir massig noch nachgucken. Und wir haben noch schätzungsweise 22 Stunden, die wir durchstreamen. Für bekommen. den Stream. Also was ist kostet, kostet es dann, dann wieder die nächste Tagesstunde. Ja. Ich glaube, bis dahin haben wir es geschafft. Würden machen wir auch zu hier? <lacht> ja, die können zumachen, wir können ja weitermachen. <lacht> Wenn europaweit die Zuschauer es wünschen, können wir auch noch 22 Stunden durchmachen. Oh Gott, das wird aber dann eine Wahlveranstaltung, die ist dann etwa so lang wie die Berliner cdu Ich glaube, <lacht> die haben bisher halb elf oder so gebraucht. Haben. Also wir haben jetzt die dritte Stunde angebraucht. Ja, ich ich habe es gelesen in der Online-Ausgabe von der Zeitung, ja. aber es ist ja noch nicht freigeschaltet. Ich sehe nicht ein, dass die ja, der ja, der ist auf, ja, ja, dann ja, steht darauf drin. Ja, aber Und man scheint Probleme auf. Wenn ja. Sie äh, also im Stadtfrage angehen, nicht damit freistanden. gar nicht mehr, ne? Ja, verstanden habe. Ja, so wie das da steht, ja. Hat der das ja viel ja. Kraft? Ja, vielleicht auch. Das ja, den den das ist krass, wahrscheinlich ja. der Partei will. Ja, ja, also das ist ja Wahlzettel. Da hat sie die die ja jetzt von seiner Aussage distanziert. Die, der gemacht hat irgendwas mit der Schule. Ja. Das hat die Fraktion, glaube ich, dann hat sie berichtet. Äh, auch der sie hat Landkurs eigentlich wegen der... Den hätte ich aber dann gerne zurückgebracht. Also, weil da in der Sitzung ist. Er hat ja was gesagt. Er möchte was nachdenken. Wie viele Punkte muss man denn mindestens haben, um überhaupt auf die Liste zu erscheinen? Äh, du musst ein Quorum erfüllen. Ja. Ja, das, das heißt, wenn, eine wenn, wenn, jemand, wenn, du, wenn jemand, eine, eine wenn nur eine Person zustimmt und die anderen beiden legen ab mit null, mhm. dann ist die Person ja. nicht gewählt. Sind aber zwei, sind, sind aber es sind aber zwei, äh, Stimmzettel, zwei, zwei Stimmzettel, die jeweils ja. einen Punkt geben, also zwei Punkte, weil zwei, wo, wo zwei verschiedene aber den einen Punkt gegeben haben, dann ist das Quorum erfüllt und dann ist eine ah, ja. richtig. Und wenn einer zustimmt und einer, ab, äh, einer sich enthält und einer ablehnt, ist er auch nicht gewählt. Genau. Gut. Weil man muss drüber sagen. Ja. So, jetzt drüber drüber. Hören, Wir sehen schon, wir haben eine komplizierte Mathematik im, im Zahlenraum mhm. 1 bis 20. Wir krabbeln so ein bisschen wie die Hürbenspringer. Aber so ist das bei der ersten Auffahrung, Aber es ist doch eine gute Runde, das zu üben, finde ich. Ja, bei vielen Leuten läuft das eigentlich. So, von den vier Leuten sind aber drei, glaube ich, nur zum Wählen berechtigt. Ja? Ja. Dann beginnen wir mal mit dem Herrn Sascha. Da rede ich vier Wahlzettel aus. Moment, ja, wir müssen erst die Uhren wenn wir dazu kommen. Nee, das können wir gleich machen. Wenn wir die Wahlzettel ausgeteilt haben, kommt die Sache mit der Uhr. Ja, bitte schön. Ja. jetzt verschwindet die Hand. So in, in den es besteht also kein Zweifel, die Wahl ohne ist leer. Mögen Sie mal Ihren Blick erheben? Ja, ich glaube es. Ja. Sie Durch. ist relativ luftleer. Sie wird geschlossen und weit im Blickfeld. Ja. So. Dürfen wir irgendwo? Die Wahl ist eröffnet. Jetzt musst du aber da stehen und ab. Wenn reingeworfen ja, ja. wird. Wenn reingeworfen wird, wird Das kann ich als Wahlhelfer auch machen. Also wenn, wenn, du, wenn du das darfst, mal mal einen, einen sehr wertvollen Kugelschreiber schnell. Normalerweise müsste ich auch noch einen Zettel drauflegen. Ich kann auch meine damit das, da jetzt, das mal, jetzt machen wir das mal. Professionell. Oh, Ich, hier ein ja? mhm. ich habe dir auch extra unten schon Ort und Datum rausgeschrieben. Das ist ja ausgesprochen. Ah. Und sogar im deutschen Format. Ich bin ja richtig überrascht. Das ist ein Rechentag. <lacht> also, <lacht> Thomas hat in Rhein-Erft äh, die, äh, die Wahlleitung gemacht und die haben nach einem ganz anderen Wahlsystem ja, gewählt davon aus, ja, das du das auswerten. auswerten und es ja, so. geht nichts Also wenn du dir das bei Wikipedia anguckst äh, das verschlechtert aber, aber auch die Nachvollziehbarkeit das ist heißt, ich dass ich es mal nachrechnen ja, du könntest, ja. rein theoretisch auch von Hand, aber dann sitzt dann da. Du kannst übrigens auch solche Wahlergebnisse mit Paracus nachdenken. Okay, das, gut, also Anna, so so durch, das ist ganz wunderbar. Also analog kompletter, die die Suche durch. Weißt du, was ich, mal, Jörg, ja. weiß, was ich mal in der Ausbildung habe, <lacht> äh, er hat mal äh, einen Pneumatikunterricht. Ich habe dann mal so gesagt, dass man eigentlich mit Pneumatik ja auch nur Rechner braucht. Aber Richtig, er hat gesagt, der, wir nicht groß werden und der sehr, sehr störanfällig. Pro Ventil hast du praktisch ein Bit. Das ja, aber sehr störanfällig, wenn er ist. Die Programmierung. Das ist der Zwei Falten nach dem ich werde mich nach da Hinten geben und um, Wellen äh, frönen. auf die Ja, ich weiß das. Ich habe hier schon mal einen großen Schritt mit dem Rolli gemacht. Grundperson, die zwei Zeugen der Versammlung, davon auch sonstiges. Danach kommt die Freigetränke für die Helfer und die Spenden für die Streamingkosten. Ne? Das ist gut. Und dann dürfen wir durch sagen. Aber ich habe das kompliziert haben, weil ich so. Das wirklich für die Öffentlichkeit interessante ist gleich zu Ende. Jetzt könnte man ja ganz akribisch auf das wirklich die Zahl. Okay. Ich, ich hoffe, bin nicht ich bin der Person persönlich, persönlich so bekannt. Hoffen Sie das dann mal rein. Das ein so das das ja, so das auch, das ein ja. ja, Stream. So ein Ding ist drin. Also äh, das, das ist die für den Kandidaten, die Das, hat ja, das waren ja so. und der eine Kollege. Ich meine, beide nicht Kandidaten. Äh, das ist aber nicht unbedingt Pflicht, dass die äh, Vertrauenspersonen nicht selber auf der Liste stehen. Also, die können auch. Ja, können Ja, Ja, Zeugen ja, ja, also, also, sowieso. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. ja, auch Kandidaten als Ja, als ja. Zoll. Zoll. wir haben Ja, ja, wie ich, so ich und Markus, Markus drauf macht ja auch Sinn, wenn jetzt Leute sehen, die ja. sind, die Daten sich dabei haben. So, für die ja, recht also komplizierten mathematischen Vorgänge habe ich extra einen Taschenrechner Ich auf. würde es ja. Grundsätzlich bin ich der ein Bestand, dann so. Ja, der der so komplexe, komplexe Zahlen. Sehr kann sogar statistische Auswertungen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Wir öffnen jetzt die Körner und die Wahlzettel. Also ja, Lothar. Lothar ist der. Lothar. Ja. Nee, Lothar ist schwierig, wenn dann wird er wirklich auch nicht bei Ihnen aufsteht. Ja. Ich könnte dann halt, sich nachfragen, sind Sie die Chancen über das Dürfte ich von ich ja, ja, ja Dürft Dürft einer Unterbrechung der nächsten bitten? Es kommt jetzt die Auswertung. Ja. Ah, sollte Sollten auch, auch gerne andere sein. Sollte nur immer noch die sein, damit die Ein Dokument, nicht. So, hat es von keine ich Hast du alles dabei? Hast du dabei? Super. Weißt du warum? Wir brauchen die wir brauchen Niederschrift damit der Protokollanten tatsächlich nichts hat. Ich habe alles auch so viel Widerspruch. Sagst du Zahlen an oder machst du deine öffentliche Auswertung für dich? Er hat ja einen Bogen ja? Pass auf, den Auswertungsbogen nicht mitzählen, ja? Das ist der Auswertungsbogen, da steht doch oben Auswertung drauf, wer lesen kann. Auswertung? Ja. Ich habe diesen extra markiert. Mal, mal, da sehr Ach, identisch aussieht. So, was auf, so, so, hier haben wir eine 1. Da haben wir noch eine 4, das sind 5. Und hier haben wir eine. Ich habe den Rest auch noch 3. 5 und 3 sind 8. Kann ich hier nicht ankreuzen. <lacht> die sind ja auch noch ganz geil. Die sind noch grau. Ja, ja, Der Auswertungszettel ist ein. Auswertungszettel bringt uns nicht viel. Aber du kannst hier hinten mal eine Achtung ja, schreiben. Ja. ja, hast du auch vorne vor den Namen noch Platz genommen. Ja, da vorne, vorne vor hat äh, acht Stimmen und äh, drei, drei, alle drei, hat das Koren erreicht, weil alle drei. Als nichts blöd ist, ja. Wir müssen drei die Namen aller Handschaften äh, eintragen. Äh, eintragen. Das sind so bütige Stimmen, Auswertungszettel, ja. die Stimmen? Auswertungszettel. Also, ja. Du weiß du weißt es ja auch. Ja, ja, weiß ich. Da unten, nein, ja, da anders. Da unten schreibt er das noch so. Da hast du das schöne Teil. Die Niederschrift passt auch. Die mal, die mal. Es wäre besser gewesen, wenn du gültige Stimmen und Summe. besser aber jetzt. Aber jetzt haben wir schon ja, ich kann das. Ich kann nur neun ausdrucken. Okay, ja, also also die die die die ja, das hat nicht Die Einstand Die muss ja auch der Herr äh, Versammlungsleiter unterzeichnen. Ich meine, was fehlt, kann ich noch, wir noch oh, haben. ja nur muss Gültig, gültig. Aber eigentlich hast du nur die eine Unterschrift. Ist klein. Ja, ich habe erst in der Zwischenzeit Eins, zwei, drei gültige. Drei. drei vier, sieben, vier, sieben. Drei, drei sind zehn. Okay, damit haben wir ein eindeutiges Ergebnis. Das ist auch ich schon durch. das sagen, weil das ist ja ich dachte, ist Jetzt müssen wir die ja noch teilen. Ja, alles durch die Anzahl der gültigen Teilen. Kommen Ergebnisse raus, bitte schön. Herr ja, Assistent. Ja, 8 durch 3. Das müssen wir nicht bezahlen. Also, ja unseren Schüler fragen, ob er das im Kopf rechnen kann. Der, der darf keinen Wahlhelfer sein. Nein, daran bin ich. Wir könnten ihn ja schnell bestimmen. Ich darf trotzdem nicht. Nein, der ist nicht. Ja, der ja, weiß durch ah, geteilt durch 2,66. bist noch älter, das ist wahrscheinlich nicht 2,66. 2,66. Müsst ihr aufgerundet werden? Ja, Nein. Ich hat die bleibe so. 2,66. Der Vollständigkeit haben wir, können wir das machen. Ja, das ist gut. Ja. 9, 9 durch 3 sind exakt 3. 9 geteilt durch 3, Wir wollen das also aber den Taschenrechner bestimmen lassen. 15 durch 3. Auch das könnte ich im Kopf, wenn es gewünscht wird, sagen. Was hat der Taschenrechner? Was hat der Taschenrechner? Und sagt, auch. 5. 5. So. 10 durch 3. 3,3. Ich habe es irgendwo bei mir aber selbst, selbst äh, ohne zu rechnen das war schon vorher dass der kann, ja. Aber wir müssen ja auch das Ergebnis für Protokoll ordentlich wissen. jetzt können wir durch ein Kurzzeichen das bestätigen. Ja, ja. Einmal Helfer? Nein. Das ist der, echte, das, ist der das, das glaube ich mal wirklich. Der war nicht ja, ja, bei, ja, bei ja. mir, als ich zur Schule gegangen bin, weil der sind ja, noch kein ja, Politiklehrer. Ja, der ist nur Lehrer. Okay, das ist so. Und das ist 25 Jahre her. Und der wird ja. damals nicht Mitte 20 gewesen das Nee, da war nee, damals das damals das. schon warm und ziemlich verbraucht aus. Ja, Jetzt müssen wir auf 60, bitte 60. So. Also, ja, ich auch. Ja, oh. So, meine Damen und Herren Zuschauer, liebe Anwesende, ich verkünde das Ergebnis der Listenwahl. Den Platz 4 hat der Lothar Brittner erreicht. Nur mit 2,66 Periode Punkten. Nein. Das ist ein gutes Ergebnis. Für die Nehmen Sie die Wahl an. Ja, nehme ich an, ja. Wunderbar. Im Grunde hätte mich diese Leute jedes Mal gefreut. Ich habe gedacht, du wolltest schon jetzt probieren. Wie gehört hast du 5,5? War nicht. Den Platz 3 auf der Liste. Errangt der Herr Walter Sperling mit glatten drei Punkten im Durchschnitt. Nehmen Sie die Wahl an? Nehmen Sie an. Ja. Das sind zwei von jetzt zusammen und dann wieder. <lacht> <lacht> dann den Spitzenkandidaten bildet. Ja. Man muss auch aufeinander stellen. Punkt, oh, das gibt Fernsehprobleme ja mit anderen Parteien. <lacht> Den Platz zwei errang der Herr Dietmar Schwind mit 3,33 Periode. Nehmen Sie die Wahl an. Ich nehme die Wahl an, ja. Hier lag für heute auch ein bisschen anders wie den Türen. Diesmal habe ich gleich genickt und nicht geschüttelt. Ja, und jetzt kommt etwas, was mich sehr überrascht und mich unheimlich freut. Ich darf hiermit verkünden, der Sascha Zünder ist mit 100% Zustimmung gewählt worden. Zum Spitzenkandidat für den Stadtrat Winnig mit fünf Punkten nehmen Sie die Wahl ab. Ich nehme die Wahl sehr gerne. An. Vielen Dank. Ein glatteres Ergebnis geht nicht. Ja, das ist äh, gut. Ist so, man da drückt, dann kriegen die Düren ja fast. <lacht> so, jetzt haben wir für die Listenwahl des Stadtrats Winnig vier Listenkandidaten und ich kann. Jeder der Kandidaten nur meinen Glückwunsch aussprechen. Darf ich gleich äh, äh, das sind ja äh, ich habe auch ein Fotoberat dabei, wir können nachher, wenn wir wollen, können wir auch noch das Pressefoto. Ja, dann ja, können wir draußen machen. Ja, mach mal raus. Ja, okay. so, darf ich den Protokollanten die äh, entsprechenden Unterlagen zur Verfügung stellen. Ja. ja. Würde dann äh, vielleicht der Herr Wahlleiter, damit wir die Sachen fertig kriegen, äh, die noch fehlenden Personen äh, das bestimmen lassen? Da reicht der Akklamation zu. Wir wollen mal eben, dass das Kontroll vollständig ist. Diese Unterlagen gehören dann, glaube ich, auch wieder in einen Briefumschlag. Eine Auswertung, glaube ich, wo auch da nicht rein, ne? Doch. Oder? Die Auswertung muss auch mit rein. Ne? Zum Wahlleiter brauchen wir nur die Wahlzettel. Ne? Die Auswertung muss sich dahin, aber die müssen wir aufheben. Ja, ja, klar. Zum Wahlleiter kommen wieder. Der Wahlleiter kriegt gar nichts, die gehen an die Partei zur Archivierung. Die werden nur im Zweifelsfalle angefordert. Ja, ist okay. Also heißt man, okay. da kommt ja. wieder da rein. Ja, stimmt, das kriegt ja in Reserveliste, richtig? Ja. Kommt da rein, da kriegt wieder Wahlgang 2, Reserveliste drauf. Und jetzt auch zu hin und hinten wieder unterschreiben. Ja. Ja. Gab ja. der Witkamp über Ende? Oder was? Ja. Ja, ja, was, ja. was hat er da gesagt? Ich bin komisch zu haben. Ich weiß, dass es einer der Lehrer war, die Lehrer Aber was kann er denn Politik falsch machen? Also bei uns war der Politik und was nicht mehr ernst nehmen. Das waren so hohe Stunden. Du musst Lehrer haben, der ein Thema kommen. kann. Du musst auch einen Lehrer haben, der Ich 16 es nicht. Ich es nicht. Ich Ich Ich nicht. Ich weiß es nicht. Also, Ich ja, also es so, hiermit ist die Wahl der Herr Serben ist abgeschlossen. Ich bin Glückwünsche an alle Kandidaten zu ja, ihren Wahlen. Warum? Die der war der der war der der hat der, der verändert, aber so nachgekommen. Bei der war zuletzt Studienverhandlung. Ich hoffe, dass die ja, der, der, der das hier. Da war eine Zitadelle. Ja, das auch. Der hatte nachher eine Zitadelle verbracht. Da war der Zitadelle, bevor der Bürgermeister geworden ist. Ja? Als nächstes ist auf der. Tagesordnung, die Ernennung der Vertrauensperson und ihrer Stellvertreter. Gibt ja. es Vorschläge für diese Position? Ich nominiere mich selber. Ja. Ich würde den Stellvertreter übernehmen. Sonst weitere Meldungen? Keine? Wer stimmt diesen Vorschlägen zu? Bitte um Handzeichen. Die Vertrauensperson und deren Stellvertreter sind einstimmig. Bestimmt und angenommen. Mhm. Jetzt noch weiter? Ja, geht ja noch weiter. Mach ja, kurz Zeichnen. <lacht> SZ und DS reichen. Ist eindeutig. ne? kann <lacht> mit bearbeiten, ersetzen. Das haben wir ja, ja. Es ja. Gibt Ah nee, nicht. so. Ach so. Ach so. so. Die Position der zwei Zeugen der Versammlung gibt es dafür Vorschläge? Well, ich, ich würde den korrekten Ablauf bezeugen. Matthias, okay. wärst du bereit, den zweiten Zeugen zu machen? Glaube, ja. Okay. Das ist. Da brauchen wir so, so zu melden. Da würde ich mir bestimmt. Yeah. <lacht> ah. Zeugen sind Zeugen. Yeah, sie melden sich. Die ist können nicht so. bestimmt werden. Ja, ja. Also kann Zeug man Zeugen da. nicht ablehnen. Was sind denn nicht gefragt? aus der Das brauche ich nicht. Zeugen Aber sind Zeugen, die etwas gesehen und gehört haben. Also die können nicht von einem Außenstehenden abgelenkt werden. Das geht ja nicht. Aber ich habe in Düren wohl auch irgendwas gefragt. Ja ja, ja, ja, obwohl ja, das nicht das richtig ist. ist. Er hat tatsächlich recht. Die Zeugen darfst du nicht wählen. Zeugen müssen sich melden. Du kannst, wenn mehrere da sind, kannst du dann wählen. <lacht> muss. Ja, also ja, 100 Ausgaben. die funktioniert nicht. Aber ich, ich kann jetzt nicht einfach sagen, es gibt was zu bezeugen. Wir haben nichts gesehen. Ja, ihr würdet es da unten bitte mit vollem Namen unterschreiben, also nicht Vorname gekürzt. Ich habe noch nie meinen Vorname gekürzt. Okay, das Außer bei einem Siegelzeichen könnte das da schon mal vorkommen. Ne? Was habe ich denn jetzt unterschrieben? Das ist die Weihniederschwölf. Die Waschmaschine wirklich Ja, könnte ich da jetzt noch einfragen. Ich hoffe, du vertraust mir. Geht an den Herrn Wahlleiter. So, jetzt musst du erst im oberen Feld hier vorne deinen Namen gut leserlich Vor- und Nachnamen eintragen und dann wieder unterschreiben. Da kann ich dann nichts zum Eintragen die Standschaft fertig ist ja auch eine alte staatliche Versicherung. Sollte also hier irgendetwas nicht sauber gelaufen sein, die Herren sind sich darüber im Klaren, sie haften mit denen für eidliche Aussagen. Mir geht es leider. das ja. ist schon äh, bei einer robotischen Aussage schon, äh, schon so. Das kommt aus. übrigens auch bei einer nicht-eidlichen Aussage Herr Fall mhm. Ja, bei einer eidlichen ist es eigentlich feiner. So, jetzt kommen wir noch zum Tagesordnungspunkt äh, Sonstiges. Gibt es noch irgendetwas anzumerken, zu erzählen oder zu bestimmen über den Ablauf des heutigen Tages? Hinausgehendes? Ja, lieber Matthias? Ja, Jürgen, für deine erste Erfahrung, die du gemacht hast, herzlichen Dank. Und ähm, ja, super, dass man hier an so einem Möglichkeiten haben, was üben kann. Wir wachsen mit unseren Aufgaben sehr ja, gut. Vielen Dank. Es wäre jetzt von mir noch ein Punkt anzumerken. In Matthias äh, entstehen für die Streaming-Geschichte 8 Euro an Kosten. Ist jemand bereit, einen kleinen Bonus zu diesen Kosten zu errichten? Ja, und für die Wahlleiter leiter müssen wir noch das Getränk <lacht> <lacht> wir wissen nicht einfach. Ich ob das schafft. Nein, theoretisch, könnte, wenn man die Frage, mal wie langfristig ist die Überlegung, wenn tatsächlich äh, im Kreistag äh, eine Fraktion ist, dass wir ja. dann äh, diese Streaming-Sachen dann auch als Budget äh, verantworten. Den Vorschlag hätte ich dann als nächstes gemacht. Für die Zukunft sollten wir tatsächlich die Mandatsträger haben, man und finanzielle Unterstützung erhalten. Wobei, Moment, Jürgen, Jürgen, mit Vorbehalt... Weil es muss geklärt werden, wenn eine Fraktion ist, und das ist jetzt Parteisache, inwiefern das äh, zusammen. Das muss äh, erstmal geklärt werden. Vielleicht als private aber die, Spende. Aber die Idee, die Idee äh, ist auf jeden Fall, äh, ja, so gibt es. Versuchen wir mal, wieder ein bisschen Kleingeld zu geben. Also die 8 Euro werden wir wohl locker zusammen. Ja, du sagst <lacht> das so laut. Also, ich will mal zum Ausdruck zu bringen. Nehmen wir nehmen auch Scheine. Oh, ach, ach, ach oh. Ja, warum? Den Euro-Schein hat man nicht ja. eingeführt. Also das musste ich jeder 8 Euro, weil hier einige schon anfangen zu sehen. <lacht> Hätte es besser ja nicht gesagt. <lacht> oh, oh Und hast du die nächsten 50 davon das Geld zusammen? Also ich hatte eben noch mal geguckt, also es haben tatsächlich äh, teilweise äh, bis zu zwei Leute zugeguckt. Es ist jetzt die Frage, ob die 8 Euro die zwei Leute auch <lacht> <lacht> Aber ich mal, es geht darum, dass wir die vielleicht schaffen. Ich, ich gebe 5 Euro. Wir schaffen die Möglichkeit. Wir, Jürgen, warte mal. Heißt äh, ja nicht. Von ja. dem Rest können Kaltgetränke besorgt werden wir haben, für die Wahlleitung. Ja, wir haben die, 8 die 8 Euro sind zusammen. Sind, ne? Die 8 Euro sind ja. zusammen. Jürgen, dann hast du einen Überschuss? doch. Jürgen. Genau. Stop, Jürgen. Ja, das Getränk ich ist in Jürgen. Ach so, Jürgen, das sind deine Getränke. Ich, die zusammen. ich sag, für die Reste können dann Kaltgetränke bestellt werden. <lacht> Da ist noch ja. ein bisschen Kleingeld. Du darfst noch mehr dazu sagen. Ja, ich werde jetzt hier ein bisschen durcheinander. Das geht jetzt hier ein bisschen ich durcheinander. Denke, Matthias, dann hast du im schlimmsten Fall von uns aus. Für die Zukunft. Für die Zukunft. Kannst Ja. uns ein Buch gut Für Ja. V-Nächste unsere Bürgermeisterkandidat. Oder, okay. wenn die gewählten Kandidaten sich vorstellen. Ich ja. ja. hoffe ja, dass dann die. Wobei, es ist die, die Wette. Es kann durchaus sein, dass die Wahl abgeschossen ist. Die Kommunalwahl und die dann gewählten Kandidaten. Sie so. Wir haben im Prinzip fast die nächste AV. Die Kandidaten, die an der Aufstellungsversammlung beteiligt ja, waren, mit eingeladen werden. Ja, das kann ich nur hoffen. 6,10 Euro zehn sind drüber. Das heißt, im Prinzip hat man schon die für die nächste, nächste Geschichte. Auch. Hier entstehen der Schiss, die Auffahrt, ja Schissi, auch Fahrtkosten. Ja, richtig, aber du musst ja bis dahin ins HPW fahren. Ja, ich habe, ich, Jörg so. hat mich von Hochumstammern abgeholt und ich bin dann sozusagen ein bisschen entgegengefahren. Ja. Piratenrock. Okay. So, äh. Abschluss, ne? Hat also, jemand noch zu dem Punkt Sonstiges irgendetwas beizutragen? Ich würde gerne <lacht> den Punkt Sonstiges auf morgen Abend vertragen. <lacht> um darauf hinzuweisen, wir haben morgen ein Crew-Treffen zudem auch Leute eingeladen sind, die vielleicht gerade den Stream gucken und äh, nicht unbedingt mit wählen, weil wir da Mut hatten, aber vielleicht einfach Lust haben, mit uns eine Runde zu flöhen. Das sind ja noch so ein paar Püttchen der Oder den Ausgang dieser Wahl über. zu kommentieren. Ist es morgen hier oder Jülich? Jülich. Jülich. Morgen ist Jülich, okay. Ja, ja. Ich war eben auch nicht nach Hotdog kommen. Ich war eben Hotdorf also, gewesen. Ah. Hot so, dann erkläre ich die heutige Aufstellungsversammlung für geschlossen. Ich darf jetzt alle Mitglieder und Beteiligten bitten, den gewöhnlichen Teil zuzustellen. Ja, machen wir doch die ganze Zeit oder so. Ein